Hallo und herzlich willkommen zu Poetry Cop. ein Gedicht pro Woche. Dies ist Folge 49 der zweiten Staffel und sie trägt den Titel Der kleine Mann. Der kleine Mann ist aus der Kategorie Kindergedichte und aus dem Jahre 2021. Ja, hallo nochmal. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Dies ist die erste Folge nach der Jubiläumsfolge auf die ich wie immer wieder kein Feedback bekommen habe. Darüber bin ich sehr traurig und ich wünsche mir, dass sich das bald ändert. Reklam. Auf meiner Internetseite www.poetrycop.de habt ihr dazu die Möglichkeit, da könnt ihr nämlich nicht nur in meinen Gedichten stöbern, sondern ihr habt da auch die Möglichkeit, mir Nachrichten zu hinterlassen. Das geht auf verschiedene Weise. Unter anderem könnt ihr mir E-Mails schreiben, ihr könnt in mein Gästebuch eintragen oder ihr könnt die Kommentarfunktion nutzen. Äh, außerdem könnt ihr auf meinen Blog zugreifen, äh, auf den Podcast und auf der Unterseite des Podcasts könnt ihr auch dafür spenden. Heute will ich das letzte meiner Kindergedichte besprechen. Bisher habe ich noch nicht mehr geschrieben. Was aber natürlich nicht so bleiben soll. Der kleine Mann es war einmal ein kleiner Mann, der wusste gut, was er so kann. Er war fleißig und stolz darauf, hatte gute Ideen und Gedanken zu Hauf. Er dachte viel nach und er fand auch Dinge, fand Blumentoll und Schmetterlinge. Er sah viel mehr als die anderen Leute, erledigte Sachen nie morgen, nur heute. Doch die anderen Leute fanden ihn doof. Trafen sie ihn auf der Straße oder auf dem Hof, dann flüsterten und kicherten sie hinter der Hand, weil er halt etwas kleiner dastand. Keiner traute ihm wirklich etwas zu, sie ärgerten ihn, ließen ihm keine Ruhe. Doch er machte sich nicht viel daraus, ging immer mit erhobenem Kopf aus dem Haus. Eines Tages ging die Mühle des Dorfes kaputt, der Bäcker setzte den Müller unter Druck ohne Mehl gäbe es schließlich kein Brot, und so geriet der Ort in Not. Doch der kleine Mann reparierte die Mühle. Trotz der vielen bösen Gefühle, die die Menschen ihm gegenüber hatten, ging die Reparatur ganz schnell vonstatten. Da merkten die Menschen, dass sie die Doofen waren. Denn in all den vorangegangenen Jahren hatten sie nur den kleinen Mann gesehen, konnten seine wahre Größe aber nicht verstehen. Und die Moral von der Geschichte ist eigentlich eine ganz, ganz schlichte. Beurteile einen Menschen nie nach dem Aussehen. Denn wer er ist, wirst du so nie verstehen. In Der kleine Mann geht es darum, dass man Menschen nicht nach dem Klatsch und Tratsch der anderen beurteilen sollte. Niemandes Wert kann man an seinem Aussehen erkennen. Daran, wie jemand aussieht, ist nicht zu sehen, was er alles kann oder vielleicht auch nicht kann. Man sollte sich immer eine eigene Meinung über andere Menschen bilden und nicht dumm den anderen alles nachmachen. Oft bekommt man Hilfe von einer Seite, von der man es gar nicht erwartet hat. Kein Mensch ist nur sein Aussehen. Viel wichtiger ist, was in ihm steckt und was er daraus macht. Jo, das war die heutige Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich hoffe, sie hat auch euren Kindern gefallen, sofern vorhanden und äh, ihr sie auch dazu geholt habt oder es ihnen vorgespielt habt. Ich äh, verabschiede mich. Ich wünsche euch bis zur kommenden Woche eine schöne Zeit. Habt viel Spaß, habt schöne Tage und vor allen Dingen bleibt gesund. Ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Woche wieder dabei seid, wenn es heißt Poetry Cop, ein Gedicht pro Woche. Bis dahin, ciao, euer Thorsten.